Und damit willkommen zu Puls. Ein Spiel, welches sehr verstörend sein kann und ganz viele blinkende Lichter hat, wie am Anfang schon gesehen in der Warning. Also, falls ihr beides, also falls ihr verstörendes Gameplay und blinkende Lichter nicht abhaben könnt, dann schaltet ihr am besten lieber ab. Ansonsten für die anderen, yeah, wir spielen jetzt. Ich habe ein bisschen was im Trailer angeschaut, ein bisschen Gameplay und ich weiß, was auf mich zukommt. Das Spiel ist basically einfach: man hat diese Maus hier, man muss auf die Maus, äh, mit der Maus auf die Katze klicken, dann sind wir die Katze, die hält sich an der Maus fest. Und wenn wir dann an den Rand gehen, äh, äh, dann stirbt sie, basically. Und äh, hier steht Bonjour, überall hinten ist ein Background von Heringen oder so. Und wir sliden einfach rein ins Exit. Ah. Beitritt. Welt 1. Okay. Okay, das bewegt sich sehr schnell. Okay. Ich kann auch weghalten von der Maus, wenn ich will. Wenn ich zum Beispiel auf Pause drücken möchte oder so. Elegant. Achievement habe ich bekommen. Am Anfang habe ich auch eine GPU bekommen. Interessante Geräusche. Okay, oh Gott. ich Will ich zum Ende kommen? Okay. Sehr entspannt. Oh Gott, da spielt aber ein bisschen laut. Kann ich das leiser stellen? Ein bisschen leiser. So ganz ein bisschen. Äh. Oh, Pause. 2, 1... Ah, okay. So. Ich will es natürlich nicht zu leise machen. Aber auch nicht zu laut. Miau! Und dann halten wir durch. Oh Gott. Okay, kriegen ein paar Level-Ups oder was auch immer das sind. Cool. Weiter geht's. <lacht> was sehe ich gerade? Okay, ich muss auch noch mal ein bisschen lauter machen. 3, 2, 1. Oh Gott. Aua! Gott, meine Mausgeschwindigkeit ist ein bisschen zu langsam. Gib mir sowas nochmal. Ah, fuck! Okay, das wird sehr challenging. Hä? Ach so, im... Ach, jetzt sehe ich, wir werden abgeschossen. Oh, das habe ich gar nicht gecheckt. Oh Gott, bin ich dumm. Oh Gott, bin ich dumm. Oh nein. Oh. Wow. Oh. Ich habe gar nicht gecheckt, dass wir abgeschossen werden. Ich bin so blind. Oh, fuck. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Warum lebe ich noch? Oh Gott. Okay, aufpassen. Nicht an die Wand. Nicht gegen die Wand. Und jetzt nach rechts. Yes. Oh, das cool. Okay. Das sieht gruselig aus. Ich habe schon gesehen hier, die disappearn und appearn. Oh Gott. Nein! Wo bin ich? Lebe ich noch? Ich lebe noch. Oh mein Gott, ich hab so gezittert. Checkpoint? Wenn ja, dann wär nice. Rum, herum. Okay. Wow. Das ist so ein Zeitding. Was macht das? Ganz knapp. Harscharf. Hä? Was macht das? Wo ist jetzt lang? Nochmal zurück. Ah, ich verstehe Okay. Ich muss hier gedrückt halten. Also einfach stehen bleiben und dann ganz schnell hier drüber huschen. Cool. Ich werde hieraus wahrscheinlich auch mehrere Folgen machen ist echt cool. Okay. Weiter ah, geht's. Es ist sehr abgefuckt, was hier alles passiert. Vor allem der Background. Aber zugleich ist es auch lustig. Oh Gott. Bum, bum, bum überall. Muss mal aufpassen. Aua. Aua, aua. Ah! Da bin ich tot. Warum? Oh, wahrscheinlich habe ich so, dieses Bum, bum da getroffen. Diese Bum, bum, bum. Okay. Aufpassen. Aufpassen. huschen. Husch, husch. Ist das nächste? Das nächste ist da unten. Okay, das ist ein böses Level. Aber Nein, nein, nein, nein. nein ganz entspann dich. Entspann dich, Katzi. Entspann dich. Oh mein Gott, das war so knapp. Nein! Ah! Oh mein Gott. Zu nah an der Wand. Wow Wow Was? Wieso? Wieso? Ah, oh, Müll No, verdammt, ich komme nicht durch Ich verliere Jetzt habe ich es Yes Oh mein Gott, das war das, das Schwierigste bisher Gott, Aber am Ende gibt es eine Boss-Stage oder so Irgendwas, was, das, was auch immer das ist Oh 50% Sale auf Weiß ich nicht, was ist das hier? Was fliegt da Und warum sehe ich... Oh Gott, was ist da rechts? Face a Tiger UHA h a Keine Ahnung Wow, ups, das war anscheinend nicht gedacht Okay Was, was, was, was, was? Okay, es wird... Okay, seltsames Level Gut, das ganze Spiel ist seltsam. Basically. Aua. Was ist hier rüber. Was ist lang? Ich habe ein schlechtes Pattern bekommen. Oh, jetzt! Checkpoint! Läuft das nur auf Zeit auf, oder? Oder wie? Oh, uh oh. Ganz ruhig. Ganz ruhig, kleine post Ganz ruhig, kleine Puss. Ah, Müll. Ich muss nur abwarten, bis ich hier runter huschen kann. Um dann nicht zu so sterben. Nicht zu. So Na, ah, Scheiße. Gott, ich brauche mehr Leben. Kann ich irgendwie Leben bekommen? Irgendwo so ein One-Up oder so? Wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Jetzt. Ah, man kriegt hier durch immer Leben! Ah, okay, dann müssen wir gut sein. Da müssen wir gut spielen. Oh, das sieht ja aus wie so Mario-Blöcke aus dem Schloss. Oh, nicht so nah an die Wand, Mike. Nicht zu nah an die Wand. Aua. Die Katze zittert schon. Tut schon richtig weh. Okay, irgendwer redet im Mitte rund. Egal. Das wird ziemlich einfach, finde ich. Wir sind gleich am Ende Okay, das sind wie so Plattformen, die wir mitnehmen Okay, okay Wow. Chaos Emerald, gib mir dir Gib mir mehr Dann nicht Egal, bye Diesmal ist tiefer Okay, fast da äh. Was, was blinkt hier überall so? Sind das Safe Zones? Nein, sind es nicht. Nein, die sind böse. Aua! Wo muss ich überhaupt lang? Ich sehe nur hier oben ist irgendwas, wo ich was machen muss. Aua, hier oben. Okay, ich hab's. Und was macht das jetzt? Gott, die Dinger sehen aus wie eine Switch. Mit dem Blau. Rot. Ah, wechsel Oh, nein, halt auf zu, zu wachsen, halt auf zu wachsen Ah, oben rechts, oben rechts, okay, ich muss nach oben rechts Äh, ja, ich bin tot Okay, die Schalter bleiben aber, ich bin aber jetzt wieder hier am Anfang, okay Immerhin ein bisschen Fairness Oh oh, schnell, schnell Oh oh, oh, oh yes Okay Jetzt das Ende Jetzt das Ende. Okay, habe ich gespannt. Äh oh. Okay. Aha. Warum geht es jetzt nach unten? Oder nach rechts? Oh, jetzt... Ah, okay. Okay. Yes. Äh. Hallo? Bin ich hier falsch? Meine Brüder und Schwestern, die Prophezeiung hat sich erfüllt. Die Zeit für das Opfer ist gekommen. Cerberus, der Große, der mächtigste Sohn von Gehenna. Nimm dieses Fleisch als Geschenk an. ...und überschütte uns mit deinem Segen. <lacht> Die Stimme. uns. Oh Gott, jetzt kommt ein Bosskampf, oder? Oh mein Gott, ein Hund! Nein, oh mein Gott! Was, was muss ich machen? Pau? Was? Ich kann mich nicht auf alles... Oh mein Gott, wie sieht der aus? Oh scheiße. Oh, es geht weiter, es geht weiter. Pau? Wow, wow, was macht der denn für eine Attacke? Oh mein Gott, das ist leise. Ich muss die. Ich kann die jetzt auch nicht einstellen. Verdammt, das ist so leise. Sorry, dass der Sound gerade so leise ist. Ah, ich sterbe. Ich, ich werde sowas von sterben. Denk mal, ich muss das Power einsammeln äh, äh, äh, und alles. Oh. oh mein Gott, eine richtig krasse Bullet Hell. Hä? Hä? Was? Was? Ach so. Ach so. Hier bin ich safe. Ah, der Boden ist zu heiß oder so. Scheiße, ich sterbe. Das, das war's. Das kriege ich hin. Oh mein Gott. Nein! Au. Arme oh Katze, ich habe sie umgebracht. Und oh, jetzt muss ich alles neu machen. Wow. Oh, ich sehe gerade, man kann die Katze ändern. Oh, was gibt's denn hier für schöne? Ui. <lacht> so ein Würfel, Eiscreme, Toast. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, die sind ja richtig cool. Die habe ich einfach so jetzt freigeschaltet. Ohne Grund. Oh, die sind richtig cool alle. Mit wem möchte ich spielen? Oh, die sind alle nice. Ich kann mich einfach von einem entscheiden. Kann ich nicht random immer switchen? Das ist ja cool. Das ist alle nice. Gefallen mir alle sehr. Ich glaube, ich nehme den, weil der sieht so am ähnlichsten aus zu einem Samen. <lacht> Nehmen wir mal den. Ich muss das alles doll machen. Beitritt. Level 1. Ja. Okay. Äh, das ist neu. Aber ist jetzt auch nicht so schwer. Wohl? Nee. <lacht> Nur das, was. das Tier da in der Mitte drinnen. Sieht lustig aus, wie es sich dreht. Miau! Miau. Ja, first try. <lacht> <lacht> äh. Okay, wow. Das erinnert mich so ein bisschen an Du World's Hardest Game, für die die es kennen. Oh, das Ziel. Gib mir das Ziel. Muss ich mich einfach mittig positionieren? Oder was mache ich? ich? Muss einfach Glück haben? Da, ziel, zieh. Wie kriege ich das? Aua! Okay, auf einmal spawn ich hier. Nein, gib her! Nein, gib her! Yes, jetzt hab ich's. Na, war jetzt nicht so eine gute Runde. Egal. Äh. Äh, uh, okay. Aua, aua, aua, aua. Wie komm ich hier durch? Okay. Okay, okay, okay. Okay, ich hab's. Das sah schön aus, eigentlich. Muss ich zugeben. Gut, das ganze Spiel hat so einen Charme. Dieser <lacht> Delfin! Come on! Hallo! <lacht> okay. Geil. Also es kommen auch mal neue Level dazu. Okay, das ist auf jeden Fall nice. Ja, das ist wieder neu. Okay muss einen großen, ganzen Umweg gehen. Okay, das ist cool. Okay, das ist richtig cool. Wow, wow, wow, okay. Nice. Got it! Okay, ich werde der schon besser in dem Spiel. Und ich kriege richtig viele Leben, die muss ich mir alle aufspannen für den Boss. Der ist schwer. Das ist <lacht> bitter. Okay. Was better oder butter könnte ja auch sein. Hier komme ich gar nicht lang. Oh Gott, hier sind überall Aliens. Oh fuck, die verfolgen mich. Nein! Hey, was soll ich machen sollen? Da waren überall Aliens, die mich verfolgt haben. <lacht> oh oh. Oh oh. Hier lang? Yes! Okay. War ein bisschen verwirrend. Perfekter Sieg-Achievement. Okay, cool. Na, ich bin ja so ein Achievement Hunter. Ich brauche alle Achievements in einem Videospiel, so, sofern es geht, sofern es menschlich möglich ist zum, zum, zum, zum Teil. So. Puh, nicht runterfallen. Schön warten, bis die Dinger hier oben sind. Ich will nur anmerken, wenn man einmal links drückt, dann ist man ab. Dann hängt sie sich nicht mal dran in der Maus. Zack. Nya. Macht doch süße Geräusche. Let's go! Ich hab übrigens die Musik ein bisschen lauter geschraubt, falls das passt. Der Kuss, der Sohn von Auf einmal reden die. Nimm als <lacht> und es mit <lacht> ist einfach zu live! <lacht> Life. <lacht> oh Mann. Jetzt kann ich diesen Boss gar nicht mehr ernst nehmen Nehme ihn, nehme ihn, nehm ihn schnell. Tschiu, wir Oh Gott der Welt schon Fucking Hunde Pau, pau, pau wuh, wuh, wuh, wuh, wuh. Was mach ich jetzt, was mach ich jetzt? Sterben, ah, achso Cool Wie viel pau muss ich denn einsammeln insgesamt? Oh, scheiße Oh, Er schießt wieder mit seinen Laseraugen. Er hat drei Augen. Oh fuck, ich bin mittendrin. Au. Hier drüben ist noch ein Pau? Wie Wen brauche ich denn? Ah, da oben sehe ich's. Ich hab's. Okay. Ah. Ah. Okay Ich hab so schnell gedrückt wie es ging Besser konnte ich nicht Oh fuck Okay Hier ist es nicht heiß Chillig, chillig, chillig Oh nein Ich bin chillig Verdammt Okay, pow Oh Gott, schon wieder Ich habe noch 14 Leben aufpassen Bullet hell Wusste ich aber schon vom Trailer, dass sowas kommt Oh, oh, oh Aua und ich hab fast alle Oh fuck er macht wieder Laser. Okay, das krieg ich nicht. Aber die Pausen bei ihm. Aua! Power. Power. Give me the power! Noch mehr! Oh, da hinten. Oh, was sind diese Lichter hier? Oh, die killen mich auch. Okay. Okay, Taps. ich hab's! Ich spam schon mal! Du kriegst aufs War. Oh, ich kratz dir das ganze Gesicht weg, bist du nur noch Bl Blut aus deinen Narben raus. Ach, ja, jetzt du- Hat's gereicht? Es hat nicht gereicht. Ist das dein Ernst? Oh, fuck. Als ob das nicht gereicht hat. Oh, oh, oh, ich konnte mich nicht konzentrieren. Es wackelt alles so sehr. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Zack. Zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie sieht er aus? Dreiköpfig. Ah, verdammt. Da habe ich zu sehr geschüttelt. Nein. Pau, Jetzt habe ich's So, jetzt wirst du draufgehen. Du, du, du. Neben da. Durch die Tore, Chief Leg dich nicht mit den Katzen an! Du Hund! Oh. Äh. Okay. Bonjour. Das geht nicht. Äh, hallo? Wieso geht das nicht? Oh. Kann ich nicht lang? Kann ich lang? Nein? Okay. Hier waren schon lange keine Helden mehr. Wir warten seit Jahrtausenden. Ich begrüße dich in der Halle der Siegel. Unsere Welten sind in schrecklicher Gefahr. Seit der große Stern aufgegangen ist und die Bestie unsere Seelen verschlingen will. Der Löwe muss zertrempelt und die Schlange zertreten werden, ehe unsere Welten betreten werden. Finde alle Schlüssel und befreie die Gefangenen. Sie helfen dir, in das Versteck der Bestie zu gelangen und sie dort anzugreifen. Ich werde dir bei einem Dilemma helfen. Geh jetzt und finde alle Schlüssel. Okay, so wurde die live und auf einmal öffnet sich ein Pentagramm. Und wir kriegen Zugriff auf. fünf neue Level. Okay. So, ich würde sagen, hier ist perfekter Zeitpunkt, um die erste Folge zu beenden. Wie findet ihr das Spiel? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr es lustig oder findet ihr es mehr verstörend? Würde mich schon interessieren. Und haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.